was geht ab willkommen zu naja neuen folge würde ich einfach mal sagen ja neue folge weil ich würde einfach mal sagen dass das andere das andere video windows 10 ist nicht so das windows 10 mag ich halt nicht so und deswegen wir so spielen nicht in windows 10 Woran legt das naja vollbild einfach mal aus Und Einzelspieler. spieler go hm, wie sollen unsere welt nennen irgendetwas simples ja, keine ahnung keine kraft voll geht Nummer 1. So. Mal gucken, wie weit wir in diese Folge kommen werden. Und mal dieser Ladesbildschirm. Ich glaube, einfach mal anfangen, anfang das Eis. Ja, komm, du, wirst mal ein bisschen... Also, komm, gehen wir erst mal zu Holz und bauen das ab. So, deutsch. Mhm. Sieg aus, bitte, ja, alles auf. Voll. Musik aus. Komm mal, Musik an. Ich will mit Musik. Baum abbauen. Baum, Baum. Direkt mal ein Igel. Oh Junge, wie viel Glück haben wir? Okay. Ah, perfekt. Alles so gut wie alles, was wir brauchen. Das wird nicht unser neues Haus werden. Ich weiß, ich glaube schon cool, aber nein diesmal nicht. Bei der letzten Folge habt ihr ja bestimmt gesehen, dass wir versucht haben ein Haus zu bauen, aber dass wir keine genug Ressourcen haben. Und dass wir halt dann natürlich kein Haus bauen konnten. Ich wollte natürlich Materialien besorgen, aber irgendwie Windows 10 Minecraft ist nicht das Beste und deswegen habe ich einfach mal zu die Java Version gewechselt. Einfach mal beim Minecraft Launcher. Und hier spielen wir dann Minecraft. Ja. So. Eis? Hm. Da war man ein bisschen Eis abgeholt, obwohl es eh nichts so bringt. Puzzle! Nahrung! Auf jeden Fall wichtig! Wo sind die Haken hin? Da ist ein Baby! Baby? Ja, stimmt. Baby, kriegt krieg, mach Ist das ein großer? Ich glaube das ist ein großer. Komm her! Komm her, du Biest! Komm her! Komm her, Hase! Ich will nicht nur zu Tode kitzeln. Komm her, komm, komm, komm, kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille, Ahem. Komm, kille, kille, kille. Oh. Da für Bücher. Können wir immer mal gebrauchen. So. Ein bisschen Erde auch. Zack. Und hoch. Und nächster Baum. Warum ist keine Musik? Ach egal, da mache ich halt von mein Arbeitprogramm Musik So, auf jeden Fall Leute, die werden ein paar Räume ab und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder, weil wer will schon mal ich meine, wer will also an die da auch Daumen das ist langweilig! Deswegen werde ich euch, Leute, Die Leute, suchen wir uns einfach mal einen ruhigen Platz auf und dort, an diesem ruhigen Platz haben wir dann ein also, Haus. Wir brauchen auch eine gerade Fläche. So, ich glaube, das ist gerade genug. Mein Haus ist eigentlich fertig und jetzt mal so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.